Hallo ihr Lieben, ich darf euch heute eine Einladung zu einem sehr besonderen Event weiterleiten. Es geht um eine Gedenkstunde. Jedes Jahr im Landtag von Baden-Württemberg wird eine Opfergruppe des Nationalsozialismus gedacht. In diesem Jahr sind die Zeugen Jehovas. Sie wurden wegen ihren Glaubens und ihrer Gewissen verfolgt. Meine Frau Anna Maria und mir wurde eine besondere Vorrecht zuteil. Wir dürfen einen musikalischen Beitrag zu diesem Ereignis leisten. Das Besondere am Lied, was wir spielen werden, ist, dass es von einem Zeugen was während der Gefangenschaft in einem Konzentrationslager komponiert und getextet wurde. Die Gedenkstunde findet am 27. Januar um 8.30 Uhr als Videokonferenz statt. Im Link in die Videobeschreibung findet ihr die Einladung von Landtag mit äh, weiteren Details. Und falls ihr es nicht schafft, bei den Livestream dabei zu sein, dann keine Sorge. Die Aufnahme wird im Anschluss auf der Webseite der Landtag zur Verfügung gestellt. Ich werde es euch auch dann nochmal verlinken. Ihr könnt auch gerne eure Gedanken zu dem Thema hier unter dem Video als Kommentar dalassen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf meinem Kanal. Bis bald. Ciao.